Mit unserer Entwicklung haben wir eine Möglichkeit geschaffen, ohne Batterie und ohne externe Stromversorgung äh, Wasserverluste zu messen und die Daten gleichsam auch äh, über Funk äh, zu übertragen, sodass wir alle 15 Minuten einen Wert zum Durchfluss im Untergrund Wir haben energieautarke Sensoren entwickelt und testen hier an der Wasserleitung. Wir gewinnen Energie aus der Temperaturdifferenz zwischen dem Wasser, wo in der Röhren ist, und der Umgebungsluft. Dieses gemeinsam mit der ZHW entwickelte System lässt sich problemlos bestehende trinkwasser auf einbauen.